So, Heute geht es um ein weiteres Problem mit Verwendung von Sonderzeichen in Microsoft-Produkten. Heute nicht um Windows, sondern um Excel. Übliches Sache, wenn ich einen Warenkorb habe, ich habe einmal eine Spalte, in die ich die Anzahl eingebe von den Artikeln und ich habe die Spalte, in der ich den Preis multipliziert mit der Anzahl berechnet haben möchte. Soweit kein Problem. Wenn ich nun, wie im Duden, 13,37 Euro eingebe, habe ich ein Problem, dass der Wert angeblich nicht stimmt. Dass man das nicht berechnen kann. Ja, wenn ich kein geschütztes Leerzeichen nehme, sondern ein normales Leerzeichen, wie es wahrscheinlich die meisten Nutzer machen, weil sie geschützte Leerzeichen nicht mal kennen, dann funktioniert das Ganze. Lasse ich sogar noch das Leerzeichen weg, funktioniert das Ganze auch. Leerzeichen wird automatisch ergänzt. Lasse ich die Einheit weg, kommt das gleiche Ergebnis raus, weil Excel allgemein nicht mit Einheiten rechnet, aber ja. Gut, ich hatte Kontakt mit Microsoft Support, der sagt entsprechend, ich soll Ihnen zeigen, dass es auch das Problem gibt. Wenn ich Excel im abgesicherten Modus starte, indem ich die Steuerungstaste gedrückt halte beim Starten. Heißt, ich darf hier erstmal bestätigen, dass ich das nicht als Standardprogramm haben möchte, muss hier irgendwie zustimmen, muss hier das Format auswählen. Okay. Wenn ich nur hingehe, gleiche wieder mache, hier auch wieder die beiden Spalten multipliziere, Kann ich genauso so hingehen sagen 13,37 geschütztes leerzeichen euro habe ein problem 13,37 ungeschütztes leerzeichen euro kein problem 13,37 euro ohne leerzeichen ist auch kein problem 13,37 ist auch kein problem aber ja es ist auch im abgesicherten modus wie hier oben steht das problem immer noch da